Ist total verfilzt hier. Das ist Wahnsinn hier da auch. Ne? Alles über, über, überlappt. Das liegt alles schon übereinander. Oh, ey. Hallo lieber Rasenfreaks. Äh was ist das denn? Regen? Ich will jetzt mähen und es regnet, so wie es schon lange nicht mehr geregnet hat. Habe ich jemals ein Video für euch bei strömendem Regen gemacht? Ich glaube nicht. Einmal habe ich mit dem John Deere bei Regen gemäht und es hilft nichts. Ich muss jetzt mähen. Ich muss den E-Flex rausholen. Der E-Flex ist ein Profimäher. Der sollte auch bei Regen gehen. Okay, <lacht> bleibt dran. Ja. Es hat so richtig geschüttet. Alles gleich vorbei. Gleich vorbei. <lacht> oh Mann. Nichts in den Tankkopf rein, nichts! Fangkopf-Kürze So ja. viel hier. Naja. Vieles ist es nicht. eine Gruma-Einheit. Wisst ihr, was eine Gruma-Einheit ist? Ein Gruma ist ein im Grunde genommen Vertikutierer, bestehend aus ganz vielen scharfen, eng zusammengesetzten Messern und die schneidet das Gras senkrecht, also, also ne, senkrecht in zwei und wenn die, die, die flachliegenden Halme, die jetzt so spreizen, da gibt es ein ganz tolles Video, das verlinke ich mal, das ist wirklich gut, äh, vom Amerikaner. Lawnporn, so heißt der. Ähm, der hat das ja schon beschrieben und hat das wirklich schon gemalt. Der kann auch gut malen. Und ich habe ja auch das Problem, dass mein Gras immer so in die Breite wächst. Und dieser Gruma, diese Gruma-Einheiten für diese Profi-Spindelmäher, die kann man also noch vor die Spindel setzen. Und die schneidet das Gras senkrecht in zwei und reißt es auch so ein ganz bisschen hoch. Schweine teuer, Schweine teuer. Unbezahlbar, aber das wäre echt eine coole Sache. Oh Mann, das wäre cool. Das ist so eine Stelle, hier liegt das Gras extrem platt. Und wenn ich es jetzt hier hochreiße, na, wenn ich jetzt hier dann sieht man, wie büschelig das Gras hier schon äh, rübergelegt ist. Also es ist richtig, richtig büschelig platt. Und der Grumer würde das alles jetzt klein schneiden Und dann hätte es wieder mehr Luft. Es ist schon richtig filzig hier. Guckt euch das an. Und das ist gruselig. Also, das ist überhaupt nicht gut. Das ist zu dicht. Viel zu dicht. Ich muss da dringend was tun. Vertikutieren würde ja auch gehen. Oh, nee, das ist alles schon übereinander gelegt, weil der Spindel mir immer mal runterdrückt. Und der Grüber würde es eben immer klein schneiden. Hier. hier, das ist gut hier. Ganz langer Halm. Der ist gut. Ne? Der liegt hier so platt. Und der muss dann zerteilt werden. Tatsächlich kann auch ein zu dichter Rasen Probleme machen. Das, der Rasen fängt auch an, dann natürlich abzusterben, wenn er keine Luft mehr bekommt und kein Licht mehr äh, tiefer in den Boden eindringt. Und da muss man eigentlich dann äh, dieses senkrechte Mähen machen. Es gibt äh, tatsächlich, dieser Amerikaner hat tatsächlich eine eigene Maschine. Die hat, die hat nur so eine Gruma-Einheit, hat ganz viele Scheiben ganz dicht zusammen und damit schlitzt er senkrecht seinen Rasen durch. Gar nicht schlecht. Ja, das habe ich nicht überall, aber an manchen Stellen ist das eine Katastrophe. <lacht> Gut. Ein Kreisel. Ein Kreisel. Ah. Gut, das ist voll genug. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn jetzt hier? Für Regenwürmer. Regenwürmer, schwarze Punkte. Da kommen sie wieder nach oben, die Regenwürmer. Das ist gut, gut, gut, gut, gut. Die arbeiten den Boden durch. Oh. Okay, ja, soweit reicht für heute. YouTube ist jetzt vorbei. Komm, mach ein vernünftiges Outro. Meine Frau sagt, ich soll ein vernünftiges Outro machen. Also Tschüss, liebe Rasenfreaks. Es ist wunderbar. Wir mähen bei jedem Wetter, egal ob Schnee, Sturm, Hagel oder Sonnenschein. Das Mähen, das macht Spaß und ist immer fein zum Schluss. Auch schon mal besser, ne? Ich war auch schon mal besser, es ist Schluss jetzt. Das wird immer schlimmer. Die Videos werden immer schlimmer. Nein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Ciao.